Oh, jetzt halt, Radio jetzt! Radio Station in halt. Berlin! Hab noch gar nicht, jetzt! Also, 87.9, this is a Radio Station in Berlin, ja? Dankeschön! Radio 1 war gerade schon hier, die sind als ich geregelt haben. gerade mal mit ihrem beknackten Tourbus weggefahren, ne? Also, das ist ein Pferd? Äh, toll, ey! Lido! Und dann haben wir das jetzt hier! Ja! Ich spreche tatsächlich auch noch Englisch, die sind ja vertreten. Ne? Ich brauche auch ein Handy. weil Ich habe gerade 87.9 gehört und was die zu mir gesagt haben ne? This would be nice, a song from Dear Ritter in 87.9. Hast du mal ein Handy? Jetzt brauchen wir nur noch die Telefonnummer von 87.9. Komm, du hast einen Computer, da kannst du drauf tippen. Jetzt können Sie sich mal nützlich machen. Reader. Ist das AFM? Nochmal. Das ist Steel Reader, oder? Steel Reader. Was finde ich richtig gemacht. Guten Tag. Na. Ach ja, jetzt habe ich einen Ton da. Guten ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Wagi, ich sitze hier gerade zur fetten Ecke. Gegenüber ist das Lido, das ist eine Band, die heißt Dear Reader. Ich habe gerade diminutiv mit den Sirs da gesprochen, die stehen da. Ja. Der Soundcheck ist gerade unterwegs und zwar, die haben eine Geige auf der Bühne und die möchten jetzt gerne auch mal was hören in ihrem Sender, respektive in deinem Sender. Aber die Band heißt Dear Reader. Ich habe mal, äh, hab mal abgegeben und äh, dann habe ich noch gehört. Ne, also, wenn du was äh, siehst, ne, so Blitzgewichter äh, wieder mäßig. Ne, also, die Band heißt Dear Reader. Die spielen heute Abend im Lido. Ja, und die, die wollen aber so gerne auch mal vertreten sein, äh, dass man einen Song von, als Otto Normalverbraucher mal hören kann in 87.9. Und was sie noch gesagt haben zu mir, ne? The next stop is the Wembley-Stadion. Ja. Also heute Abend im Lido, The Dear Reader. Es gibt sogar noch, glaube ich, so ein paar Free-Tickets, habe ich gehört. Also jedenfalls, im, im Lido spielt jetzt heute Abend The äh, Dear Reader. Ich werde übrigens aufgenommen mit Kamera. Hier steht ein Mensch, äh, der schreibt gerade seine Doktorarbeit zur so fetten Ecke. Alles ist gut, steht hier noch drauf. Ne? Und ich sag dir eins: ne? die bestehen auf Oxford-Englisch. Jedenfalls ist eine Geige drauf auf der Bühne. Also nur, äh, äh, ihr sagt ja immer Bescheid, wenn ihr was habt, ne? äh, meldet euch. Ne? Also, Dear Reader, here tonight, at the Lido, in the Lido, on the Lido und zur fetten Ecke, kommt ihr heute auch noch vorbei und ich krieg noch ein Freibier. Haben die gesagt, ne? Also, 87.9. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Oh weia. Jetzt bin ich weltberühmt, oder was? <lacht> oh weia. Na dann, ey. <lacht> Aber das weil die rufen ja dazu auf, ey. Mensch, wenn du was gesehen hast hier, so Blitzer und alles, ne? wo wird geblitzt, ne? das ist jetzt mal ein Ding jetzt hier. Live. Ja, guten Tag hier ist schon wieder Andreas Wagner. Ich bin ja schon wieder in der fetten Ecke, ne? Und zwar Ihre Kollegen von Radio 1, die sind schon da vor dem Lido. Ja, ja, toll. Äh, also ich meine, gut, okay. Ich meine, sie haben ja gesagt zu mir, ne? Ich soll immer anrufen, weil was Interessantes passiert in Berlin. Also Ihre Kollegen von Radio 1, die sind schon da vor dem Lido, ne? Ich habe ich hab jetzt alles Mögliche gehört in 87.9, plus die Band, die heute Abend noch nicht spielt. Dann kannst Sie vielleicht mal Free-Free-Tickets mal raushauen. Ich meine, es ist hier keine Telefonfalle, das ist ernst gemeint, was ich hier sage. Hier steht ein Mensch, der hat, ist Schwergewichtsboxer. Ne? Der hat sogar Abitur. Na ja gut, aber die Band muss du unbedingt durchgeben heute Abend noch. Das ist Pflicht. Kannst du nichts machen gegen? Naja, gut, okay. Äh, wenn du da nichts gegen machen kannst, dann höre ich nicht mehr 87.9, dann höre ich nur noch äh, Radio 1. <lacht> naja, gut, okay, das war eine Lüge, aber, äh, äh, aber, ey, die Band, die muss so geil sein. Ne? Äh, Radio 1 hat hier einen Tourbastien, einen ja, Übertragungswagen schon hier. Ich meine, ihr könnt ja nicht überall sein. Ne? Wie heißt die Band nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie hat sie? Dear readers, hat den Namen hast du gemerkt jetzt hier? Na, das ist die Hauptsache. So, ich lege jetzt auf. Ne, ich werde übrigens gerade gefilmt. 1 Euro, nee, eine Minute ist 48 ist gerade vorbei. Oh weia, ich werde jetzt aufgenommen. Die Kamera steht Hero 3 drauf auch noch. Bombe. Bin ich jetzt in Facebook vertreten? Ein, ein Hilf, ich nicht so, ich lege jetzt auf, ne? Schönen Abend noch, ne? Also die Kollegen von Radio 1 sind vertreten. Ist ja wohl mal eine gute Nachricht, oder? Na toll, ey. So, jetzt kriege ich noch ein Bier gratis, hat der Chef mir versprochen. Es wird gerade eingeschenkt. Hallo, ne? schönen Abend noch, ne? Also Lido Rocks hier, ne? Wiedersehen. Schönen Abend noch. <lacht> Naja, weißt du, der hat sich jetzt richtig gefreut, ne? dass überhaupt einer den mal angerufen hat. Ne? So, okay, ich trinke sowieso viel zu wir bei thexe aus, aus, ne? Thank you, we love you, good night. Uh, this is the best bartender in the world. Great. A blue car. Ja. Yeah. Ich weiß jetzt nicht, was er auf Englisch Hintertür heißt. Ne? <coughs> uh, this is the tour bus of this band. Ne? Soundcheck. Violin is on the stage. <coughs> uh, bring a poster. Um, uh, 87.9 is a radio station in Berlin, and I'm convinced that the band comes here tonight <coughs> to zur to a fat naked. All right. Thank you, we love you, good night. How can you say?